Willkommen zu Nature the Dark Decent wir Machen wir natürlich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben und das war The Magic Rooms Ja, weil, wie solange nichts kam da hat was mit meiner Grafikkarte nicht, äh, nicht ganz so gut hingehauen Auf jeden Fall gab's da da Grafik Grafik -Bugs. Und jetzt haben wir das Problem bei Dead Space, wow! Aber Nature funktioniert wieder Also, dachte ich jetzt nämlich mal wieder Dark Room. Ah, stimmt. Das das wusste ich noch nicht mehr. Nein! Nein! Nein! Geh weg! Oh, oh, wo geht's? Los. Ich habe keine Ahnung mehr, was. Das war. Das war ein Fehler, so lange nicht mehr zu spielen. Okay, es ist weg. Es ist weg. Ich weiß nur nicht mehr so, wo mussten wir hin? Toll, wir haben. Wir haben drei Schlüssel. Aha, okay. Ich hätte mir vielleicht noch mal angucken sollen, wo, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich glaube, wir mussten da runter, weil wir für irgendwas einen Schlüssel gebraucht haben. Genau. Obwohl da dieses Ding ja schon eigentlich... Oh, das machen wir mal wieder zu. Komm, so. Dann sieht es eher aus, als wäre zu. Okay. Wir probieren alle drei Schlüssel. Warte, ich glaube... Ich hab da oft was falsch gemacht, aber. Das hat's mir dann nochmal probiert. Okay. Das auch nicht. Oh, das war jetzt die Wand. Na komm. Oh nein. Ich habe gehofft, keiner von mir... Okay, dann hätten wir aber auch wieder runter müssen. Das wäre auch scheiße gewesen. To be God. LOL! Das war jetzt aber nicht wirklich das Hände, oder? Willst du mich verarschen? Hallo? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Custom Story? Hallo? Das ist nicht Sende. Ende. Hä? Das ist Ende. Epic. Ha! Ha! Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Das ist tatsächlich das Ende dieser Custom-Story. Wow! Das war's dann mit dieser Custom-Story. Es <lacht> hat's ja voll gebracht, weiterzumachen. Wow, diesen Part lade ich gleich hoch. Das geht nicht lange zum Rendern. Ich sag ciao und bis zur nächsten Custom-Story, die ich vielleicht auch schon heute aufnehmen werde und auch heute machen werde. Äh, hochladen werde. Viel Spaß mit diesem. <lacht> Gosh, Alter, ich kann mich nicht ein, das war's das Ende. Oh, Warum sind die Treppe hochgelaufen haben die Tür aufgemacht? Aber so lange war die Custom Story gar nicht. Es waren gerade mal zwei Parts. Ja, okay, also. Ciao, Leute.